Heftiger Schneefall und Eisglätte haben in weiten Teilen Deutschlands zu einem Verkehrschaos mit insgesamt über 500 Unfällen geführt. Zwei Menschen starben, mehr als 100 wurden verletzt. Auf vielen Autobahnen staute sich, wie hier bei Stuttgart, kilometerlang der Verkehr. Probleme auch auf dem Münchner Flughafen, mehr als 100 Flüge wurden gestrichen. Bei der Bahn kam es aufgrund von Lawinengefahr in den Alpen zu zahlreichen Verspätungen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 7. Februar. Das Tief über Osteuropa bestimmt dort noch das Wetter mit einer dichten Wolkendecke und Schneefällen. Ein Tiefdrucksystem über dem Nordmeer und dem nördlichen Atlantik beherrscht vor allem den Nordwesten Europas. Es regnet in Irland und Großbritannien. Auf dem Festland ist es überwiegend Schnee. Nach einer kurzen Pause kommt wieder neuer Regen. Heute Nacht ist der Himmel über Deutschland teilweise aufgelockert. Von der Nordsee kommt ein breites Wolkenfeld an Land. Zuerst fällt im Emsland Schnee, später im gesamten Westen. Im Osten ist es in der Nacht noch trocken. Bis mittags kommt der Schnee bis an die Oder voran. Dort schneit es im Gegensatz zum äußersten Nordwesten und Westen. Dort geht der Schnee langsam in Regen über. Der Wind weht schwach bis mäßig, vorwiegend aus Süd